We müssen unbedingt check Boss We need to check this! We need to this! viele Waffen. this! We need to check this! We need to В это было что No, I'm around ship, your yeah. uh, okay. Sorry, go keep going, ihm noch ana hier wurde steht auf den drauf ran sie hat noch nicht gekritzt dann ja, nehmen wir das nice was Ich ich die du Das ist auch viel zu töte von mir. Der Eingang ist ziemlich dick. Ah ja, das geht ja gegen den. Nein, man banished, bevor es raus ist. Gut. Halt rechts, ich hab nicht gehört. Nein! Der Spot war nicht so gut, leider. Ich glaube du kannst weg. Mhm. Der ist safe unten, oder? Da rechts Schaut euch da doch nichts so an. Ja, hier, moin. <lacht> Lore. Möchtest du mich bitte nochmal testen? Da <lacht> bin hier. ich auch. Schaut runter. Drei Teams. Wir, drei Teams sind da. Oh, das ist so stressiger von Gott. Ey, du wischst ihn da. Du wischst mich, aber. Ich hab Ja, ich würde gerne anders. Ja, wie steig auch nix heute. Wo ich genau drauf bin mit Galt. Ist sie da drinnen? Da bin ich hab jetzt mal zugegangen. Sie fragen kurz daumen, dort. Oh, wow. hop, hop, hop. <hums> du Zumindest ruhig. Ja, bei dir unten kreitzen wir noch nicht, Frank, ist beim ja, das ist vom Dach. Ah, ist tot, oder was? Ah, noch einmal, bei dir unten beim Dach. Schaut ruhig aus. Der hat gefühlt nur Axt mit gehabt, der da. Zumindest zieh ich nicht einmal mehr Angst. Ey, jetzt so haben wir jetzt gerade ein bisschen stressig, wie ich da aufgeschaut habe, nur auf den zwei und umgelaufen. Ja, hab... ja, ja. Jetzt beim Fenster. <lacht> Macht der Falle, ja. Warum auch immer? Was <lacht> ist nicht aus? Eben Frankus liegt unten durch, Alter. Ich trau mir das nicht. Ich geh oben um drüber. <lacht> Waren oder Ich glaube schon, ja. Der Boss ist links? Nein, also der Boss lebt noch. Achso, wir sehen nur einen Hinweis, jetzt check ist erst. Der Boss ist sicher links. Also wer da oben am Fenster ist? Ich glaub nicht. Ich habe glaube ich auch nicht. aber diesmal nicht. Ja. Der ja, da so hinten die Tür <lacht> ich den Wicht, aber er hat gekillt. How the fuck killt das nicht? Ja, aber ich muss <lacht> Alles bei Eiffel, oder was? Ich glaube schon. Wo ist der? Das kann also der das Deppert, das wusste der Frank wahrscheinlich. Ja, jetzt weißt du, dass es und ist. Er alle tot, oder? Ich glaube ja. Ehre. Ja, geht gehen wir ins Haus, eigentlich. Und Oma auf, oder so. Ich schicke mal, wo die Gegner sind. Sind alle da hinten? Ich hab gedacht, die sind da. Aber ja, anscheinend. Dann der Ingwer, schießt noch. schießt nach, müsst auf der Straße sein. Der ist auf der Straße? hinten. was ja. Ah, ist da und rennt da auf irgendwo Alter, ist die Leiter aufgekommen also, der Nähe, weil das losgeht. Wo schießt denn der? Oh, rennt da noch Wo ist der muss ich grünen wo ist denn der Lecker. Da hinten ist safe, glaube ich, soweit ich es verstanden habe. Da vorne läuft alles, da anderen Seite. Ja, und einer ist, glaube ich, am, am Turm oben, actually. Ach du Heilige ich Guck, ich mach da Falle her. Ja. Der rennt doch nach links! Da wischen nie. denn sollten den Anzündeten eigentlich mal genießen, aber. Immer sind doch umge. Ja. Ja, Na, ist mit der Hitler, gell? rechts. Ah ja. No noch ja. da du da Ich geb da mal einen erwischt, aber ich bin jetzt Da hinten ist Ah, bei mir. So rennt sie weg. Das ja, Team kommt zu mir. Ah, Hit. <laughs> <is> <laughs> Alex. I'm a body shot, that they're, they're rushed. Door. ]lehre. So ja, ein Zünder, danke. Wo ist der andere? Letzte. Wo ist der letzte? hier vorne? Du bist ja irgendwo... Ah, jetzt sind wir voran. Oh. <laughs> ja, muss ein bisschen ein bisschen ein bisschen Cool. bisschen fallen aufgestellt, Alter. ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Ich bisschen vier bisschen oder so. ein holy shit. Ja, <lacht> <lacht> yep. Das ist halt auch ein Flieger, die ich habe. Die haben den gelöscht, wo glaubt sie nicht, dass es die Frau war. Das ist gut möglich. Ich glaube, dass die da irgendwo Buschen sitzt. Was soll der vermuten? Ich kenne die Waffen, wenn man hätte ich wieder Schutz. Die letzten Bounds sind auf Eisenhütte. Ich kenne die Waffen leider. Aber leere Waffen <lacht> bringt mir nichts. Der jetzt ist schon extra. Ja, das, ist hier vom glaub, das ist die hier von Lacken Ich glaube das sieht da oben aus. Aber er könnte dort schon irgendwo sein. So in den Boden da reinlaufen. Ja, stürmer Schießen noch ein bisschen durch. Hast du nichts? Auf oh, meinen Polizei. Wahrscheinlich <lacht> <lacht> ja, ich hab's reingepackt, alles. Siehe. Hat die jetzt so ziemlich schnell aufgelaufen? Ja, deswegen war ich so von weil ich mir einfach nur die Schiss und die Mom mit ihr hab. Wie ist das? Haben wir auch ein Gefühl. Anscheinend, grad nicht mehr. Nur die Mom haben auch schon einen Werk dran. Ich brauch's auch noch was. Ich hab noch eine Tasche, Leute. Ohhhh. Ey, auch? Ich werde angeschossen, Alter! Als ob, hat 5 Sekunden weg, ich, gar ich komme wieder zu, ohne Heal Ey, so... Oh. So, sie weg. Oh, das ist ohne ja, Heel, eine, die ich <lacht> <lacht> Oh, war nicht mal. Das mal. Das war sind drinnen Was ist geschossen mit der Aumöhr. Oh oh. In der Sekunde ist die Runde aus, Alter. Ich bin extracted, Alter. In der letzten Sekunde. Ach du Heilige. Ich glaube, wir müssen vergessen, einen Helfbar zu kaufen. Ich hab aber keine Punkte mehr. Gut, ich in Runde. Die Runde braucht was Ich bin extracted, oder? Wenn da alles steht. I guess. Das ist absurd, glaube ich